Und ich schlafe und ich schlafe und ich schlafe und ich schlafe und ich wach auf. Wer wagt es, mein Gemacht zu betreten? Ist das hier links Unser Koch. Okay. Ich muss, die, ich habe die Stimme noch eigentlich nicht im Kopf, ey. Okay, cool. Ich glaube, dieser Zoom irgendwie kommt immer nur, wenn ich irgendwie zum ersten Mal von dieser Person aufgeweckt worden bin, ne? Das war glaube ich das erste Mal, ne? Zweiten Mal komplett nicht. Hm. Ja. Okay, cool. Und immer kriege ich irgendwie C2 als erstes. also auch ein bisschen komisch. Übrigens, hier, und willkommen. Mein Name ist die P. Wir spielen Fire Emblem Engage. Wie geht's, wie stets? Heute klopfen wir uns Kapitel Nummer 14 vor. Und wenn ich mich nicht irre, dann müssen wir... Gegen Hortensia kämpfen, also Ibis, äh, Ich wollte das Freundin sagen, <lacht> äh, Schwester, ihre kleine Schwester. Und äh, ich glaube irgendwie sowas in der Art wurde irgendwie letztens gesagt. Das ist doch die greift, ich glaube, die greift sollen an. Ne? Also in Kontinent, wo wir jetzt gerade drauf sind in der Story. So, ich habe auf Screen wieder, wie man sieht, ja, einige Supports gefahren. Ne? Die können wir uns mal kurz angucken. Vorher habe ich noch ähm, einige Charaktere wieder hier mit den emblem trainieren lassen und zwar nur drei Charaktere. Diesmal, allem, welche jetzt eine Kampfmeisterin ist, habe ich mit Ike trainieren lassen, damit sie Verteidigung plus zwei bekommen und äh, Louis damit er auch ein bisschen Verteidigung bekommt. Was jetzt weiß ich nicht, ich meine, er hat schon genug Verteidigung, aber warum nicht ne? mit Geschwindigkeit kann ich nichts anfangen. Ich habe übrigens der Silberlanze hier. Ähm, Eiks äh, Ding ist hier reingepackt, also wo oder wie auch immer man nennt, ne? und ich kann nur sagen, die Fähigkeiten von Eik, die man bekommt durch Gravierung, sind echt nicht gut. Man <lacht> also schaut euch das an, okay? Wenn ich zum Beispiel hier mit keine Ahnung ein Leichtschwert nehme, ne? und ich packe hier ein, ein Radiance-Zeichen rein, also als Zeichen von Ike, ne? dann. <lacht> Sorgt halt dafür, dass die Waffe stärker wird, aber auch sehr viel mehr Gewicht bekommt. Da ist ein Leichtschwert, ne? das ist wahrscheinlich die leichteste Waffe, die wir haben, ne? mit einem Gewicht von 2. Wenn ich wenn ich da Ike's Ding einpacke, dann hat die ein Gewicht von 17, was irgendwie schwerer ist als Tomahawk, glaube ich, weil ich glaube, im Moment unsere schwerste Waffe ist. Das ist vollkommen dämlich. Aber daraus kann man auch seinen Nutzen machen. Ich habe zum Beispiel hier auf Louis's. Silberlanze habe ich Dings drauf gepackt das zeichen von Ike. was das gewicht auf 28 hochgeschraubt hat aber bei Louis macht das keinen unterschied weil der ist sowieso voll langsam. ich glaube wenn ich sogar wenn ich äh, Ikes dinge nicht darauf gepackt habe hier gewicht 13 ich glaube Louis wäre sowieso irgendwie untergeschraubt worden von der geschwindigkeit her und wäre auf geschwindigkeit 1 von daher macht das jetzt keinen unterschied ob das ding jetzt irgendwie 13 oder 30 wiegt oder so, wer sowieso irgendwie auf geschwindigkeit 1 oder 0 oder so von daher habe ich dann einfach darauf gepackt sonst wüsste ich nicht wo ich da sonst drauf packen soll 3w so. habe ich auch mit äh, lind trainieren lassen damit sie geschwindigkeit plus 2 bekommt eine geschwindigkeit ne? macht sinn und <lacht> boah, mein hals bringt mich um ey. Aber morgen gehen wir die videos aus deswegen muss ich mal wieder mal aufnehmen deswegen sind wir schon wieder am pflanzen pflanzen planschen ähm, wir gucken uns kurz mal die Ach, ich vergesse das jedes mal dass ich das in mein zimmer machen muss da können wir uns die ganzen supports noch mal anschauen und da habe ich nämlich die supports von wenn äh, ich die supports die bündnis gespräche von den drei verzeichnet weil wie gesagt die werden immer automatisch ausgelöst, deswegen muss ich immer zurückgehen. So, Frau und hat nein. Komischerweise, in den Dialogen haben die immer noch die alten Klamotten an. What? Die Stifte sind zu schwierig für mich. Außerdem kann ich nicht lesen und schreiben. Kann er das aber, glaube ich, gar nicht. Glaube ich mal, irgendwie hat gesagt, oder er kann nur so ein bisschen, weil sie nicht nur no, und Läden. Hey, er ist fast äh, nee, eigentlich nicht ich sagen, deren Namen klingt sehr gleich. Drei Buchstaben, ein Y drin. <lacht> war er nicht böse? cool. also wurde er ja nur manipuliert von den den Monddachen oder so. so. und ich habe ich auch mit Ike trainieren lassen. für ganze zwei mehr Verteidigung. <lacht> halt überhaupt nicht notwendig also. aber warum nicht? Ne? okay. und da war schon dann Kann man jetzt hier uns die Supports? Die können wir uns eigentlich auch von ihr anschauen, ne? aber ich muss ja sowieso noch kochen. Von daher gehen wir da dahin und ja, ausrüstungsmäßig und so habe ich alles vorbereitet. Also, da dürfte schnell gehen. Je nachdem, viele Charaktere wir mitnehmen können. Im nächsten Kapitel, ich hoffe, ja, es sind zehn. So ungefähr, ich habe glaube ich elf Charaktere gerade ausgerüstet. All die Charaktere, die noch unter Level sind, so auf Level 14 rum und so und Frappen, weil Heiler ich habe übrigens John. Ich habe den spielschatten noch mal geladen, bevor ich die entwickelt habe. Ich habe John jetzt noch nicht die Klasse wechseln lassen, einfach nur weil ich mir nicht sicher bin, was ich so was ich ihn machen will. Ne? Weil hier haben wir einmal einen Kampfmeister. Ne? Ich kann ihn zum Kampfmeister oder ich kann ihn zum. Zum Oberpriester ja machen ne? und ich habe so oft irgendwie darüber nachgedacht, so was ich dem machen werde, weil Kampfmeister haben wir bis auf Fram niemanden ne? von daher wird sich das eher anbieten. Ne? Aber ich will nicht beide in die gleiche Klasse irgendwie äh, reinpacken. Vor allem sehen deren Klamotten exakt gleich aus, dort die irgendwie andere Farben haben, wird mich auch ein bisschen stören. Aber Kampfmeister, wie gesagt, wir haben nur einen Kampfmeister, was Fram ist, ne? also. Und keine andere Klasse scheint auch irgendwie dieses Jahr zu haben. Hier, hier Adept, also diese Fähigkeiten, hier irgendwie Verbündete, die neben einstehen, zu beschützen. Also wird schon mehr Kampfmeister bringen, ne? obwohl seine Werte nicht so physisch ausgelegt sind. Er hat eine Menge Verteidigung. Er hat eine Verteidigung von 18, was absolut krass ist. habe ich gar nicht gemerkt. Ne? Das heißt, er kann locker an der Frontline gehen ne? mit ihr. Ne? also mein plan ist ich spiele jetzt erstmal noch ein bisschen weiter vielleicht kriegen wir ja noch irgendwie ein kampfmönch und so ein oberpriester oder irgendwas anderes dann wird mir die entscheidung glaube ich ein bisschen einfacher hier machen in was ich ihn verwandle deswegen warten wir noch ein bisschen ne? ich hatte ihn sowieso noch nicht benutzt ich weil ich nicht mit drei Heilern irgendwie in den nächsten kampf gehen ne? ich wollte sowieso Ivy mitnehmen weil Ivy ist die einzige unterentwickelte klasse die heilen kann und dann falls wir zwei heiler brauchen noch fram und dann etwa zwei heiler brauche ich jetzt nicht noch John auch noch entwickeln also spielen wir noch ein bisschen weiter gucken wir noch was für einheiten wir so bekommen ne? so apropos einheiten supports wir schauen uns jetzt alle möglichen supports an nicht freischalten, habe ich wieder hübsche steine und so was alles verteilt und Schutzsymbole, wie auch immer die dinge heißen und anscheinend bekommen wir ja auch Support-Bonus im Kampf, deswegen sollte ich die vielleicht so früh wie möglich machen, mit die Kapitel ein bisschen einfacher sind. So ein ganz kleines bisschen. Oh, aber, 二人で食事でもどう食事 Warum sollte ich das machen Oh meine Kehle bringt mich um, ne? jetzt ein paar Tage Pause gemacht vom Aufnehmen. Weil ich noch genug Parts hatte, aber mein Gott, ey. Und ich habe mich morgen noch mit dem Vegas hier redet ein bisschen Multiverse zu spielen, das werde ich glaube ich nicht überleben. Morgen aber morgen gehen wir die Parts aus. Und meine einzige andere Alternative wäre, dass ich morgen noch aufnehme, aber dann weiß ich dann spiele ich mit dem Vegas ein paar Stunden und dann am Ende noch mal ein paar Stunden aufnehmen. Ich da würde ich nicht überleben. Deswegen habe ich das heute schon. Also, wenn ihr einige Multiverse Parts hier anschauen und ich irgendwie. irgendwie ein bisschen heiser klingen dann müsste ihr bescheiden ne? so. weiter mit den support ist ein, ich kann ja auch im menü aufrufen. Ja, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen räus bei ihr hin und wieder oh mein gott habe ich noch ein bisschen honig heute verschlungen wie, wie hustensaft schmeckt was also verletzend ist Hat nicht so viel geholfen ja, also, wenn ich ein bisschen ruhiger bin, entschuldigt, aber mein Gott, meine Kirche tut so weh und die will einfach nicht verhalten, hat schon seit ein paar Tagen so die wird einfach nicht besser. <lacht> <lacht> Okay. von niemand von wir noch gar nichts gesehen, glaube ich. Ne? So Ember, kriegen einige Seiten, ja. Ich habe natürlich den Charakteren alle Geschenke geben die noch C sind, ne? Also die noch nicht C sind. Wir von Abend, Madchen. Guten Abend. Immer fröhlich und gut gelaunt. Und da kommt sie angeflogen. Mir will jetzt einfach das Alpaka-Signal. Das Bett-Signal, weil ein Okay, sich unterhalten mit Fogado äh, geht nicht, aber hier er hier Alpaka Schreie nachts haben, das ist vollkommen normal für ihn, alles klar. <lacht> Ich habe eine Kette, aber ich habe Ich 何 Okay. Und ach, da sind ja noch mehr. Ihr beiden, genau. Ich habe ja einige Teammitglieder. Ah, nee. Ich einfach mal gucken. Aber... Es ist Wolfsfleisch. その klingt jedes Mal, als wäre irgendwie das hätte er ja gerade jemand umgebracht. Hier. Hier ist mein neuestes Rezept, ich nenne es Menschenfleisch. Hier es ist es zum Sterben. Gut, da Ich Schwiel und Essen. 味の表現 Essen geschmeckt hat. Gut ist der Support. Einfach ihr was zu essen gemacht. Und ihr beiden. all ja, die, die Charaktere, von denen ich denke, die sind... Nisan. <lacht> sage ich doch. Die beiden sind verwandt. Aber dann hätten wir nie aus herausgefunden, wenn wir dieses Port nie gesehen hätten. Okay. Okay. <lacht> <And another lacht> Klingt wie ein, ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch mit delinquent. そうだっ also in Schulen、japanischen schulen, in japanischen schulen. So wie Jotaro, die ja, ist ein bisschen merkwürdig, weil sie und ähm, hier Wolf Lady sind von äh, Timera hier Gefolgsleute und äh, wer war äh, de, de, de, de, de, de, de. hier gruseliger koch und äh, ich alle Namen ja drauf vor allem weil ich die noch nie habe. pandreo und gruseliger koch sind von äh, fogado ne? ja von daher vielleicht sind ja alle bitte vielleicht ist er und sie aufwand ne? gleiche haarfarbe gleiche augenfarbe Also nee? ich nicht, jetzt ich irgendwie nicht gehört, irgendwie ob, dat, ob die äh, verwandt sind aus dem Support. Ich habe irgendwie nicht daraus gehört. Oh, ja. gut, das sind wir völlig Ne, äh, nee, kochen. Kochen muss ich noch ne? kochen und sonst nichts mehr. Ne? Vielleicht noch ein Support? Keine Ahnung, so im Essen oh, perfekt. Habe ich letztens schon gekocht. So, wen haben wir denn noch nicht hier supportet Okay, da war jemand. so selkoff Das ist der einzige, den wir noch nicht haben, ne? so und also mein Hauptcharakter hat sowieso C mit jedem schon, ne? Also macht das keinen Unterschied. Cargesso und selkoff würde ich dann sagen, ne? Ja, ich will lieber ein C. Freischalten. Mhm. Schon B. Aber die beiden. Na. Mhm. Ja. Ist schon nachdings sehr sortiert, ne? Geschicklichkeit, Stärke, Magie, Geschicklichkeit. Ich nehme mal, wir nehmen das hier. ich habe keinen Trockenfisch. Dann nehmen wir Erbsenpüree, muss ich sagen. Ne, Stärke, Verteidigung, Geschicklichkeit, keine magischen Werte, aber was soll's. Ja warte mal. Äh, sind Bohnen Obst oder Gemüse? Gemüse, ne? Oder war? Ne, ist gar nichts, ne? Doch Gemüse, ne? Weiß nicht. Egal. Ob es heißt, was am Bäumen weg, Gemüse ist halt, im Boden ist, ne? Erbsen wachsen aus dem Boden, von daher Gemüse, ne? Wundervoller Geschmack, okay. Ein sofort habe ich noch freigeschaltet. Ich habe trotzdem noch resistent bekommen. Ich mal zehn zehnmal cool, Wenn wir schon dabei sind. Ich vergesse es sowieso immer. Erfolge da fällt mir außerdem gerade ein. Ich wollte sowieso wieder was spenden, einfach nur damit ich vielleicht im nächsten Kapitel ja mal ein Tier mitnehmen kann. So. Damit habe ich danach auch natürlich kein Geld mehr. Aber was soll's, ne? Mann, fragmente Zeugs. Leider nicht viel. soll das nächste Level werde ich aber wahrscheinlich nicht kriegen. Nationalkleidung, paket Ist sowieso alles so teuer, Mann. Oder so, auch schon wieder Fragmente. Wir hoffentlich am Ende des Parts oder des nächsten Parts ausgehen und ein support ich habe einen support ich habe hab die, die beiden hat nein dann müsste ich auch jeden ich habe jeden auf zehn mittlerweile oh, Schlecht. schlecht kagetzungen man die okay ich bin nicht eigentlich in Drachen verwandeln können. das sind einige sehr gute Fragen. あまり hat て noch kein anderer Ich ich habe じゃの。nie kampf mitgenommen bin ich jetzt blöd was natürlich falsch geschrieben ist ja nicht ein haar nee. Deutsch so eine schwierige Sprache, so wir haben jetzt jeden auf C-Support mäßig. Das ist nicht schlecht, ne? das heißt, wir können jetzt weitergehen in der Story. Ja, als andere habe ich gemacht. Ne? Ich tue immer wie blöde schon vor den Aufnahmen, also Stunden vor den Aufnahmen, alles vorbereiten ne? und dann am Ende. In der Aufnahme bin ich immer noch paranoid, dass ich irgendwie vergessen habe. So, das sieht jetzt irgendwie so von der, obwohl da könnte noch ein Kapitel in sollen kommen. Ne? Unten links ist noch irgendwas und da oben ist noch mal dort. Sind glaube ich alles Nebenquests. Ne? Ja, Palast. Das klingt schon irgendwie so nach Ende von unseren Abenteuern hier. ne? Ah, und hier kann ich nichts mitnehmen, so wie er aussieht. Verdammt, also ich voll. Sonst hier alles, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich je mehr ich spende, desto mehr Sachen kann ich irgendwie nach dem Kampf hier einsammeln. Ne? Wie das da ist das, ich weiß das nicht. Ja, mach's ab. Wir sind jetzt in Kapitel 14, Basislevel Level 17. Das heißt, wenn das nächste, wenn der nächste Kampf danach Basis Level 19 ist, dann könnten wir einige Nebenquests vorher machen. Hier ja, mit äh, Lucina und Linden oder was auch immer das ist, ne? weil wir auch wahrscheinlich bitter notwendig haben. So, Jedenfalls 14 Palast von Säumen der Armee des Wirbgottes erfährt von Hortensias Angriff und all sofort zurück zum Palast von Säumen. Das wäre jetzt dann ein dritter Ball, wenn wir gegen die kämpfen. ne? Gott, warum nicht? Ich habe beide meine Schützen letztens nicht benutzt. Beide sind unterlevelt. Sie ist vielleicht immer noch auf einem fliegenden Tier, ne? Auf dem Drachen oder was? Pegasus, Pegasus, ne? Das heißt, ja, die hat keine Chance. 聞いたわ まさか 1人 でここに。 Sozika also nicht letztens noch irgendwie wütend, weil sie gedacht hat, Ivy wäre tot. だよ。Entschuldigung, <lacht> äh, das 私がここで <lacht> 指輪 何よ es Ja, klingt schon, als wären wir hier leicht einen sehr emotionalen Kampf haben. Von der Musik her. こと habe Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. mich geface ab. Ja, vielleicht schließt sie sich gut. Oh, der an sehr ah, ja ja ja ja das war ihr Name. Ich muss. den Namen der Blut von dir noch auswendig lernen. <lacht> er ja, schließt uns an. mit deinem ring er hat sie てん ich so, から ich da はありませんでしたけどせっかく来た 女王 sein sind einfach zu ihnen hingegangen. Hat die Königin mitgenommen. steht sich Ernsthaft? Ernsthaft? こいつもちろん<笑><笑> Irgendwas sagen wir, sie wird sich auf sich anschließen, in Kabel. Nein, rote Augen. ein gutes zeichen. ah Mann. also keine hortensia mit diesem kapitel. Hm. Na gut, müssen wir gegen hier die eine jetzt auch kämpfen wahrscheinlich, ne So, also, ich kann zwölf Einheiten mit dem Cool. Das sind alles die Charaktere. Ah, perfekt. ein charakter in ich ring gegeben plus Fram, weil zwei Heiler. Zwölf Einheiten, werde ich definitiv zwei Heiler brauchen. No, Entschuldigung. Okay, da ähm, haben wir Truhen und alles andere Coole, was wir vielleicht brauchen können. So, Hortensia, viel mani und mobio besiegen. Das klingt sehr tough. Und ist ist der Boss hier... Oh, sie hat schon wieder... Nee, da ist nicht, was sie letztens hatte, ne? Luin, das ist von... bei okay. Luin war doch, glaube ich, die ultimative Waffe von hier in ne? So, diesmal müssen wir so gegen... 24 klingt aber... Doch noch ein bisschen zu heftig. Königsritter, Level 5. Kernaxt. Die klingen schon ein bisschen zu, aber die haben nur ein Balken sehe ich gerade. die haben gar keinen Balken. Okay. Irgendwas sagt mir ein oder zwei von denen werden vielleicht nicht bis zum Ende des kampfes hier bleiben, weil das sind ein bisschen zu viele Gegner. Okay. Also sie müssen wir definitiv erledigen. Oh Gott, sie hat voran A3. Oh, aber sie wird davon runtergeschraubt. Oh, wow. Sie hat nur voran ist nicht schlecht. Okay, die auch Hätte ich gerne magische Axt mit Schwerkraft. Schmetterkraft. Hatte Anna viel Magie? Ich weiß es nicht. So, und er hat Purgative. Oh Gott. So, dann haben wir ein Silberschwert Und nichts, ne? Starklinge. jetzt irgendwie ungewohnt hier menschliche Gegner jetzt zu sehen wieder. Okay, und ihr werdet jetzt nicht glauben, aber ich muss schon wieder pinkeln. Das wird jetzt irgendwie immer ein Trend, ja. In meinen äh, anfangs ne vor dem Kampf aber ja kommt da vor wenn man so viel trinkt ne? also bis gleich so da bin ich wieder und ich habe natürlich hier wieder die Situation ausgenutzt um mich schon mal hier vorzubereiten habe alle Charaktere so platziert wie ich jetzt will wie ich mir hat hier wie ich mir den ersten Zug so lege und so ne und ja mein Plan ist mehr oder weniger, ich teile mich auf in zwei Gruppen, ne? Weil hier sind Thron, ne? Und da sind auch Drohnen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwann die bekommen, ne? Ich habe mal zur Sicherheit Fram einen Einfrierstab gegeben, falls die mal irgendjemanden weil nicht hier einfrieren muss. Ich hatte schon, bevor ich, bevor ich hier äh, was geändert habe ihn hier lind gegeben damit er vom weiten hier schießen kann ne? also ich muss sozusagen dafür sorgen dass ich bin mir ziemlich sicher irgendwann kommen wir die weil sonst wäre hier viel zu einfach ne? wir müssen nicht aufgepasst sind hier schon irgendwo welche wir werden wahrscheinlich von hier oder hier kommen würde ich jetzt mal denken ne? dann gehen sie sofort hier rein, boom boom Und dann gehen sie wieder ne? da wird ziemlich, ziemlich doof ne? Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Wenn das so ist, dann wird das ein bisschen nervig. Ne? Die wir sind immer nervig, einzuholen. Aber ich glaube, wir müssen das eigentlich so schnell wie möglich machen und hinkriegen. So, so ich bin ehrlich gesagt vor, dass wir 12 Einheiten mitnehmen können, weil genau all die Charaktere waren noch Level 14, bis auf IW, welche ich zum Heilen brauche. Alle anderen sind schon 15 und 16. Von daher ist das eigentlich perfekt. Also ja, gut. Mit zehn natürlich auch noch zufrieden gegeben, aber 12 ist perfekt. Und ja, gut. Ähm, alle am Ring, alle am Goldring oder Platinumring das ist auf RAM, glaube ich, weil das hat auch ein Platinumring. Ja, das sieht am Platinum aus. So dann gehen wir rein. Wir müssen all diese Leute erledigen. Ich bezweifle, dass Hortensia die ganze Zeit hier stehen bleibt. Einfach nur, weil sie einen Louis hat. Und Luin hat nur einen Reichweite. Was bedeutet, nehmen wir mal an, sie bewegt sich nicht. Ne? Dann kann ich mich einfach nur mit meinen Schützen hier hinstellen und die wegballern. Das wäre ein bisschen einfach. Ne? Von daher glaube ich nicht, dass sie sich nicht bewegt. Die wird sich definitiv irgendwann bewegen, und dass du purativ Also ja. gleich hm. müssen wir sogar mit ihr sprechen. Ne? Ich habe Ivy mitgenommen. Ich hätte so oder so Ivy mitgenommen, aber ich habe Ivy hier gerade mitgenommen und wir dürften eigentlich hier. Also ich mal, mal schauen was hier noch passiert. Also ne? ich wollte. wollte einige leute hier abballern weil ich wollte erst hier ne damit sie hier so die leute hier kaputt macht aber sie wird von allen getroffen weil hier überall lang schwer und so sind nein keine gute idee so, so erste zug habe ich mehr oder weniger ein bisschen geplant wir packen wir packen junaka hier rein in die säule damit sie wieder nicht getroffen wird ne? ich rate 149 prozent 9%, 9 prozent niemand wird sie treffen so einfachster erster Zug aller zeiten so, dann haben wir hier noch ein paar leute ne? da habe ich schon mal Dings hier hingepackt ne? sie kann ihn ein bisschen schwächen ja, dann vielleicht ja okay so geht auch natürlich Jetzt nicht richtig gewesen. Ich habe sie mit dem Panzerbrecher hier noch, also von daher, sie hätte den auch neu erledigen können. So als passieren war sie mal hier hin wird wahrscheinlich eher auf sie losgehen. ne? Aber so mal wird wahrscheinlich eher auf sie losgehen, weil sie getroffen werden kann. Oh, er hat ein Wurf bei der also ah, sie hat gar nicht das Donnerschwert. So dann wollte ich, wollt ich ihn hier im Glaube ich, er müsste ja eigentlich überleben. Ne? Wenn wir ihn hier im Packen dann blockiert er auch den Weg. So, Ich habe ihm übrigens Lin gegeben, damit er von Weitem hier Gegner abschießen kann, falls ich es brauche. Ne? Ja, doppelt so oder so nicht und wieder ein lang ins gesicht ich habe das halt gefühl Lin ist am besten mit jemanden der viel stärker hat weil je mehr stärke desto mehr schaden mache ich halt mit diesen langstrecken angriff und daher soll ich Lin auf jeden fall jemanden geben der viel schaden macht so ich hätte vielleicht erst mit Ivy angreifen soll ich eigentlich sie ist noch nicht ja, machen wir so sie kann leute von hier aus angreifen was nicht schlecht ist ich weiß noch nicht ob ich ob ich die leute an ihr trigger die auf mich zukommen oder so ne? hier ist ein drache die sind doch anfällig gegen donner ne? war da nicht irgendwie was ne. ne. war da nicht irgendwie was verwechselt sich das hier gerade mit Radiant Dawn. So egal. Äh, packen, packen sie hin. ihn. hier in seiner 28 Tonnen schweren Silberwaffe. Ja, warte. Ich wollte jetzt nicht wirklich Heiler erfangen aber... Kann ich schon. So, habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, dich schicke ich schick auch hin. Und sagen, äh. Ich sagen, ne? Da habe ich sechs Leute da. Äh. Einfach so da kann ich eigentlich eh greifen angreifen, ja, ohne hat irgendwie was passiert? Zack. aber okay. Neben. Ja, er wird natürlich treffen. kommt auf und so stimmt du warst in reichweite okay, entschuldigung hast du gerade nicht gedoppelt oh, die bewegen sich wahrscheinlich weil ich da ist ein dieb oder ehrlich jetzt schon Okay, entschuldigt nicht killen Okay, ähm, ich bezweifle, dass wenn ich in seiner Reichweite geht, der auf mich losgeht. Ne? Okay, ein Krit wird ja wohl drin sein, oder? Ah, ich lebe jetzt mit mit äh, waffen nicht kritten zu können. Wunderbar. Na, warte mal, was du jetzt? Du machst sie nicht fertig, ne? Nee. Also ja, ich muss mich beeilen wegen den Dieben. Na klar. ich nicht rein das gefühl ich muss schon eher hier hingehen ne? ja, ich könnte hier dings machen aber das macht nichts an schaden seine so frage ist jetzt ignoriert er uns oder geht er auf unsere charaktere los Nee. So, warte mal, du hast eine Ausweichfähigkeit von 89. zweiprozentige Chance getroffen zu werden. Du hast gar keine Chance getroffen zu werden, cool. Und der Pegasus da erreicht uns nicht. Nee. Also, wir packen sie hier hin. Ich habe immer ja alle anderen Deutsche auch noch gegeben, ne? Was ist so ich so macht man hat Zwei Prozent Chance, zwei Chance zu treffen. Und sie haut rein, ne? Schafft es auch noch, ey. Alter. <lacht> Jeder schafft ihr zu so kritten, außer Lapis. Alles <lacht> So, gehen wir uns dahin. Und ich kann mit meiner Verteidigung von... Hm, machen wir halt mal so. Außer. Wie weit würde Dings... Äh, kann ihr doch einfach einfrieren, ne? Dann haben wir das Problem schon mal erledigt, ne? ne kann ich nicht. Doch kann ich wohl. Ich gehe mit Abwehrhaltung mal hier rein, ne? So, komm auf uns los, verdammt! So, ich pack hier hin. Was hast du? Stahllanze. Pff. Schaden machst du? 26 Pff null Schaden. So, wenn kann ich ja irgendjemand anlocken. Ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber wir bin irgendwie verlangsamt von. Ich glaube, sie kann Elfen nicht einsetzen, ohne davon untergeschraubt zu werden. Ne? So, ah, das ist ein Rettmeister, sehe ich gerade. Okay, so viel dazu. Nee, das war ist da oben schwertkämpfer stahl klinge lang schwer lassen wir erst mal noch mal so stattdessen dessen halten dich hoch schicken wir dich da rein ne? lang schwer star 10 11 12 nichts hm. oh, du nee, so viele Leute möchte ich nicht an er hat eine Verteidigung von 12 wann Okay, wenn ich ihn hätte, das wäre besser. Na, so. ja, macht der Dieb? Das, das Einzige, was mich gerade interessiert. Aha, daneben hat ja, das klappt. Das heißt, wenn der dieb jetzt ganz nach oben geht, ich müsste ihn eigentlich nur erreichen können, ne? Aua. Oh, mir gefallen die Crit chancen der gegner nicht ja, der rennt einfach weg da kommt der andere dieb muss ich doch aber oh, ich müsste nur in reichweite sein ne? wird es so doch nein das gibt es jetzt nicht Ah, Ganz dank Der Bogen sieht irgendwie aus, es könnte irgendwie aus Skyrim oder so sein hier, die Dwemer hier, diese diese Zwergenrasse, diese Pseudo-Zwergenrasse aus, äh, die das Hm. Ich meine, solange ich Fram eigentlich immer in Reichweite halte, ne? bräuchte ich den eigentlich nicht einfrieren ich möchte es nur wahrscheinlich machen Okay, 98 121 oder oh, schon gefährlicher ich wünschte ich gesagt du hast dich bewegt der wird mich jetzt ignorieren die ganze zeit ne? erstmal hier jetzt auch ein die verschiedenen aber <lacht> ja da kommt sie ja nicht weiter und dich kann ich locker hier im bewegen weil du nimmst von nichts schaden hey, wie geht's na oh, bitte lass mich treffen hey, irgendwas sagt mir den kriegen war ja so von Oh. oh, der Rittmeister ist schon hier, verdammt. Der wird mich einfach ignorieren, ne? Und da kann ich nicht reingehen, da ist ein Magier. Äh, Dreck. Okay, ähm... Ich meine die einfachste Lösung wäre jetzt natürlich Dings hier einzusetzen, ne? Lin. dann haben wir das schon mal hinter uns. Glaub, mach ich glaube, mache ich ich glaube, da mache ich auch. Also sonst müsste ich nämlich ihn ja da reinschicken, ne? Aber äh, mit seinen zwölf verteidigung wird nicht viel überleben, leider. Mal halt so. du bist jetzt sterben so, den da da da schon mal erledigt, ne? so, nun, erledigt da wir wir verheilen ja. wir verheilen ja ein bisschen. So, ihn kann man eigentlich auch noch hier platzieren weil er hat noch halbwegs viel Verteidigung 19 so, er ist super langsam sehe ich gerade Alter was okay 27 von ihn gedoppelt schuldiger was muss er der rittmeister ist da okay wenn ich ihn so erledige ich meine, wird so oder so gedoppelt, ne? 27 mal zwei. Oh, cool. Ich hatte noch Eddie und Citrin da gehabt. Also, aber okay. So und wir müssen jetzt irgendwie 19 kannst du ihn Ne, obwohl nee, ist auch gedoppelt. Aber oh, man, der Rittmeister wird wehtun. Okay. Ich muss den einfrieren, weil sonst. Ich meine, ich könnte auch den ja alles looten lassen und dann zurückkehren kommen lassen uns so, also was aber wird dann wahrscheinlich voll nervig ja, du machst 30 schaden die sache jetzt müssen ja erstmal treffen ne? aber 90 prozent okay. da ja, du bleibst mal da kollege ne? Warum erreiche niemand anderen? So kann ich sie da reinschicken, ohne dass sie zerstört wird. 30 Verteidigung. Sie überlebt natürlich wieder mit 1 HP. Ich muss so schnell wie möglich die Leute hier nach rechts bringen. Was ein Hammer sehe ich gerade. Sagt hat doch gleich. Müssen mich doch neben neben treffen. wenn so. bin ich Kann man sich einfrieren Stäbe kaufen? Ich glaube ja. Ne? Donk. Donk, Naja, und ich werde wahrscheinlich von einem gedoppelt mal meine sehr eine Tonne weg. Okay, da stand doch gerade drei Schaden, aber irgendwie habe ich trotzdem nur Dings bekommen. Aha. hätte ja eigentlich auch ein Schwert geben können, ne? Was soll's? Hey, was geht? Okay, zwei Schaden? Ich habe ausgerüstet ausgerüstet ne? Und ihm Abwehr plus zwei gegeben von eik aber trotzdem, das ist schon ein bisschen übertrieben. Ah, endlich was, was ich kontern kann. Doof. Okay. Mit etwas Glück kriegen wir den ja Ja, sieht gut aus. Das krieg ich krieg sowieso nicht. Ich, ich habe mir Taubogen. Wen hast du an Ihren Support? Ja, dann würde ich mal ein Den Support zu fördern. So. Ich kann ihn einfach verprügeln. Ja, und darum oben ist ein Dings, ne? Und daher, oh, guck mal hier. Jetzt kann ich euch mal die Animation zeigen von Fram. Ja, nicht schlecht. Da oben wird ja wohl, ja wohl keinen Schaden nehmen, ne? ne wortwörtlich keinen Schaden. Ich habe ja mit ihr gegen Ike gekämpft, damit sie mehr Verteidigung kriegt. Dann habe ich schon einige ihrer Animationen gesehen. Die sind richtig klasse jetzt. Hm. Ich werde glaube ich genug Schaden anrichten können. Ne? Ach, gehen wir mit ihnen rein. Dann brauche ich eigentlich nur hier. Ah komm. okay Also voll die Teil moves drauf. da so, Treffer von 110. Das ist... Das ist eine Trefferchance Ja, nichts an Erfahrungspunkte gegeben. Och Mann. So, haben wir schon mal den nervigen part hier wahrscheinlich erledigt, ne? Ja, ne, hier, Schwert. Jetzt greife ich an. <lacht> Wag dich. So, habe ich einen Ritter tot. habe ich sogar... Und den Rittmeister, werde ich ja nicht treffen, ne? Wenn er da drin ist. Ah. Also ich kann ja eigentlich voll locker noch chillen, ne? mal dich platt? Oh. Ja, so eine coole Rüstung, ne? Sie so, müssen ihn eigentlich treffen können, ne? Da, ne? Aber... Nicht so eine gute Idee. Ah, er bremst uns ja voll ein, gerade. Ich kann mich nicht vorbei. Wird ja, wohl nicht die ganze Zeit hier auf den losgehen, ne weil er kontern kann oder so. Ne, sind jemand anderen hier reinschicken Okay. der mann er geht eher auf leute los die nicht kontern können ne? von daher ja, ein moment hey, hey, hey. mit hm, dadurch meine dinge hier angelockt hm. ich meine klone nummer äh, 27 du machst 15 mal 2 War. Vielleicht wird er eher durch meine Dings hier angelockt. Sag was war dein Nummer? Naja, irgendwas. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht nicht auswendig, ich weiß nur, was war voll kompliziert. Na komm. Wir dürfen eigentlich hier... Na rechts, Kollege. doch ihn los oh. Oh. weiter nee. ich komme ja nicht vorbei ich muss ja schon weggehen kollege oh, perfekt oh, er stirbt aber dadurch nicht ja, wenn ich ihm einen Langsperr gebe, dann gehen die wahrscheinlich auf anderen los ne? weil die gehen alle auf ihn los weil er nicht kontern kann ne die können alle ihre langsperre die ganze Zeit werfen machen mal so okay wie ja, einem Speer so. gefäß daraus mann so Ah, da kann ich nicht hin, da ist ein Schütze. So, Junaka, dieser <lacht> perfekte Köder. Ne? Ich kann sie überall hin platzieren. Ne? Gegner würden sie nicht treffen lassen. Also, im Wolfs sie wird nicht getroffen von dem. Warte. Du wirst getroffen. Verteidigung neun äh. ah. aber dein schlag sehr gut Lass mich raten, bitte, ne, noch nicht. Hm. diese unnötigen Kritz immer so, so und noch mal vor Protection. und Du bist ja oben lang damit, oh. Und das kann man natürlich auch machen. Ne? dich anlocken. So. Ihr Kollegen. Der Rittmeister geht mir auf den Nerven. Warte mal, du bist ja nicht da reinkommen. Ne, ne. Ja, Du kannst da bleiben, du kannst da bleiben. Dich möchte ich möchte vielleicht mal wegbewegen. So, wenn er jetzt nicht auf meine Klone geht ne? die voll einfach zu erledigen sind dann weiß ich auch nicht Ausreichend 89 so, das rechnen das heißt oh wow Frage ich jetzt geht er lieber auf dem Klon los der sich nicht wehren kann oder geht er lieber auf ihn los Weiß nicht, wenn ich jetzt sehen. ja ah. ah, ich hätte eigentlich den Schützen da anlocken können mit ihnen Okay, jetzt aber auf ihn los. Ich glaube, er ist der einzige, den er auch erreichen kann, ne? Hey, den Lanzen auf! nicht getroffen kein grund vor protection Die gehen immer noch auf ihn los geht ja. also gehst lieber auf jemanden los der ich kontern kann anstatt irgendwie ein das war natürlich jetzt ziemlich doof Dafür haben wir keine erfahrungsmotor bekommen. Wow, wir jeder mit 56 Prozent gerettet aber aber Lapis schafft ihr nichts zu cool. Ah Leider nichts zum Ausweichen hier gelevelt, kein Glück oder Geschwindigkeit was war das? So. natürlich, selbst ne? so du noch mehr Schaden nehmen, ne? So funktioniert er doch, ne? Jetzt gehe ich herein Perfekt. Und ich hole mir die dicken Erfahrungspunkte ab. ja ja das gute nacht So, steht ja recht dämlich Komm ich dem dahin Puh, Komm ich dem dahin ich nehme an du kannst Na, hoffen so kam ich in der heilerin kriegt ne? das kriegen nichts an erfahrungspunkte ist schon der weit entwickelt ein ist Mann, ich komme hier nicht voran jetzt sind ja noch mehr leute Wir sind noch versessen sind auf den hier loszugehen aus irgendeinem Grund. auf ihn kann ich nicht losgehen okay dann habe ich eigentlich nur noch eine ein plan ja übrig ah. ich kann mit den karten ja nichts machen also kotzen ah, ich muss hier hingehen mit dem weg hier für die alle blockiert Gut, ähm, Ivy. Ja, Sie ist die einzige Heilerin, die ich hier habe. Er kann, er kann aber auch alles doppeln, ja. Zum Kotzen ist das. Mhm. Außer Sie. Sie ist wahrscheinlich wieder mit einem Schlag weg, ne? ne. 27. 22. 16. Ah, aber ich vergesse mal, wie das mit den blöden Dings hier funktioniert. damit uh oh. <lacht> Jetzt ich da nicht raus? Auf euch ganzen Lanzen auf mich zu werfen. Ihr liegen schon so viel am Boden wegen euch. Das hätte schon gemacht. Die kann ich nicht treffen, Mann. Ah, ganz mal. Schon wieder zu weit, okay. Mehr Verstärkung. Ich komme da auf der linken Seite nicht weiter. Ah. Ah. Ich mal kurz fertig, ah. alter. Sie hat, sie hat genauso viel Stärke wie wie magie Es können einer der stärksten charaktere werden am ende ja, äh. dann haben wir hier ein neues stahlschwert so aus wie einigen leuten den ich nicht anlocken kann 21 24, nur gar keinen Schaden, sehr cool. Ich gehe jetzt mal hierhin, wollte immer hier hin wegen Support und so. ne? Stimmt, und du muss man dann da drin, aber wenn wir schon treffen. Ne? treffer von 169. Ja. ja, ich muss dich jetzt hier platzieren damit du hier alles blockierst. Oh ja Warte mal, ich glaube, das war nicht so gut. Verdammt. Okay, du machst elf Schaden mal zwei. 20 mal 11 Schaden mal 2. Ich muss ein progativ einsetzen. Dann ja er neon nicht aufgepasst. Das waren die Erfahrungspunkte. So immer auf jemand anderen losgeben werden als ihn ne, dann wird hier viel einfacher so gefühl hm. ich komme nicht voran als sogar als einziges Erfahrungspunkte wenn ich ihn hier mal am besten wäre wenn er hier da raus geht man so du lock ihn da raus ey. ich muss ihn da raus locken Dann kann ich weitergehen Hau ihn kaputt, bitte. Danke. Oh, einer weniger ja, kann ich von da auch schon treffen. Ah, endlich, oh man ist eine Menge Schaden. Das haben wir ihn noch ein bisschen getrennt. Mann, Und dann darf ich zu mich kam zu mich kam wie er auf wie er langsam er auf mich zukam mein gott Na, resistenz bitte nein okay verteidigung das heißt der typ macht uns keinen schaden mehr und er auch nicht immer er hat die gleichen werte so ich habe diese gepanzerten einheiten da voll blockiert oh, endlich Boom. Oh, genau deswegen gebe ich da eine krit waffe zum kritten ja, übrigens gut wenn mein hauptcharakter mal level 20 erreichen würde wenn ich die klasse wechseln kann hoffentlich oh, das ein krieger sehe ich gerade man warum sehe ich dann immer zu so spät erst okay <lacht> ja, aber mache ich nur dagegen ne Na warte mal wenn ich wenn ich ihn erledige dann bin ich eigentlich schon in Sicherheit ne mit ihm da ja. war weg Oh, du machst mir ja keinen Schaden, ne? Nö, da mach ich dich jetzt platt. Haben wir nein Oh, Ah oh, Figur. Perfekt, ah ja, perfekt. weit cool. so gut so schwer ist das kapitel nicht bisher noch mal herunter damit ich heilen kann Ich zweimal heilen muss für zwei erfahrungspunkte Die Situation noch mal erledigt, so jetzt kommt er hier. So eine Frage: ne? Wie mache ich den jetzt? Oh, Stahlanze Stahl zu die könnte ich eigentlich mit einem erledigen oder mit Zitrin, aber noch erstmal ihn ja halt oh, weiß mich gar nicht. So will ich damit ihm reingehen. wie mache ich ihn jetzt kaputt lässt sich ja wieder von nichts her treffen ne? ich habe keinen ring mehr oder irgendwie sowas ach hm. sagt für meine zwei magier sind die einzigen die ich hier einsetzen kann so Sie wird sogar noch einen Angriff überleben wir okay, kommen sehr gut wenn du treffen würdest danke Hast ist jetzt so was sagen zu müssen Wäre sehr gut wenn du treffen wirst weil so. wenn sie trifft dann haben wir ihn natürlich. Okay, zitren muss treffen. Nur so nebenbei, ne? oh, Ich hätte ihn erledigen können damit. Ja, Zitrin, du musst jetzt treffen. Das bringt ihn sogar genau um, sich gerade. Zitren, Zitren, Hochpräzision. Gut. Oh mein, Gott, ey. So. Oh mein Gott, so haben wir So Magie angriff 20 das ist eine kritisch chance Irgendwie vermisse ich irgendwie die kritschance chance Hier mal 6 Glück ist natürlich hier nicht angezeigt. 14: Keine kritschance chance ja, macht da ja keinen Schaden. So, ich würde mich sehr freuen wenn du auf ihn losgehen würdest aber irgendwas sagt mir gehst okay, wahrscheinlich lieber auf ihn los, weil mehr schaden ne? Ja. schaden also wenn jetzt nichts schlimmer ist als sie die bekommen dann äh, wird das hier schon das ist ein einziger hindernis irgendwie überrascht der uns nicht doppelt ich nehme mal mit donner, donner kann man gar nicht doppeln ne? das würde ich mir jetzt nicht erklären können sie hat glaube ich acht geschwindigkeit er hat null geschwindigkeit das heißt sie mit den locker treffen <lacht> doppeln können so, du machst nur schaden Aha. Da kommen die nächsten. Mehr passiert ja auch nicht gerade. So, perfekt. Kommst du wieder? Um du machst ihnchen ja platt. Da können wir uns die schatzrunde mal einverleiben. für mich stärker, mich zufrieden. Ah, achte mich gar nicht. So, Fram. Glaub ich glaube, ich komme mit den Heilungen hier aus. sind mir nicht so verlockend hier gerade, Charaktere zu heilen. Aber ihn kriegt sie Erfahrungspunkte, ja weil er auch Level 19 ist, ne? So, er hier, Langspeer. Um, Schicklichkeit von 16. Okay. So, Ivy. Um, so, zitän du kannst dich um die kümmern Alter reicht doch schon ein Feuerchen ne? ja was ich weiß nicht, warum ich da trotzdem hinwechsel nicht so als jetzt jetzt nicht so als müsste ich hier irgendwie weil nicht Auf aufpassen hier gegen schnell zu verbrauchen so du bekommst zwei Schaden ne? ja kann ich ihn packen zum heilen mit er mir ja nicht ne? Du hast mit der sehr immer mal drauf und zwei rüstungen gegen kämpfen zu sehen das ich bei den alten feiern das war noch war noch schlimmer wie so langsam am laufen war dass eine weiterentwickelte einheit warum sich das jetzt immer erst zu spät Wann? ich sehe ihn immer erst zu spät da kommt noch mehr leute ey. lieber nicht an louis vorbeikommt tut mir leid